und herzlich willkommen. Heute gebe ich dir 10 Tipps, um besser Sprache zu lernen. Natürlich, am Anfang jedes Aufgerät eine neue Sprache zu beherrschen, aber im Laufe der Zeit diese Motivation ist geringer und geringer. Also es ist wichtig, dich, sich ständig zu motivieren, ähm, vielleicht mit anderen diese Sprache zu nutzen, kurze Texte verfassen und so weiter. Also Netflix, schauen, Netflix nutzen oder Amazon oder alle, alle anderen Plattformen, die viel, viel, viel Anzahl an schöne äh, Filme und Serien anbieten. Ähm, die können dir nicht nur mit dem Untertitel helfen, sondern ähm, deine verschiedenen Interesse dazu wecken. Sprache lernen mit kurzen Nachrichten, also ähm, zum Beispiel äh, 20 Minuten in der Schweiz das bietet oder Yahoo oder MSN. Oder können wir auch äh, Deutsche Welle, wir haben eine äh, langgesprochene Nachrichten, das können wir auch nutzen. Äh, dritte Methode ist Farben beim Texte verwerten. Also Du kannst zum Beispiel neue Wortschatz mit einer Farbe markieren oder ein besonderer Artikel mit einer Farbe oder was du noch nicht gelernt hast mit einer Farbe. Also das ein bisschen ähm, bunt und lebendig ist. Wenn du keine verschiedene Farbe hast, du kannst die, die Wörter einfach unter Punkten unterstreichen und so weiter. Vierte Methode ohne Wörterbuch. Also das Wörterbuch ist ähm, sehr gut, aber du kannst es nicht draufgreifen, wenn du eine Prüfung ähm, hast. Deswegen ähm, gibt es eine Methode. Du weißt schon, dass im Deutschen gibt es sehr, sehr lange Wörter, ähm, aber es ist manchmal genug, nur ein einzelnes Element oder ein einzelnes Wort da, davon zu erkennen, weil die sind sehr oft Kompositor. Zum Beispiel die Auswertung, und du kennst, was Wert ist, und damit kannst du schon ein bisschen in eine gute Richtung ähm, von der Bedeutung dieses Wortes gehen. Jetzt siehst du, wie sieht... Das längste Wort laut Duden mit Sprachzeitungen und äh, Sprachzeitschriften sich befassen, also das Lesen. Ähm, viele Sprachzeitschriften äh, bieten so eine Möglichkeit äh, kleine Texte zu lesen, um Deutsch als Fremdsprache zu beherrschen, zum Beispiel Presse und Sprache oder Revista de la Prensa für Spanisch und ähm, der, der Spotlight Verlag ist der, der bekannteste dafür. Ähm, dann wird er gezielt anwenden. Also man braucht mindestens sieben Mal ein Wort anzuwenden, um sich im Kopf zu behalten. Nutzt das in viele verschiedene Situationen. Also versuch mal ein neues Wort in viele, in sieben verschiedene Situationen anzuwenden und du wirst sehen, dass du du hast es da schon in deinem Gedächtnis gespeichert. was gefällt, ohne viel im Wörterbuch nachzugucken. Also auch in der Prüfung, du hast den Lese, ähm, also du solltest im lese den verstehen, ähm, von der Kontext mehr sich orientieren ähm, zu können. Zum Beispiel, du musst nicht jedes einzelne Wort verstehen, sondern von dem Kontext ab. Oder äh, lese einfach, was dir Spaß bereitet. Neun Sprachen lernen mit Assoziation. Extrem gute Methode, eine wunderbare Methode, dass wir ähm, neue Wörter ähm, verbinden, verbinden können mit verschiedenen Emotionen oder Erfahrungen, vielleicht gar mit Menschen. Zum Beispiel Klaus und Türknauf. Also Klaus ist jemand, den wir kennen. Das Wort Türknauf ist zu lernen. Und dann wir assoziieren die Person mit K und A. Zu lernen, der Wortschatz. Uh, durch die Buchstaben kommen da und setzen Klaus einen Knauf als Nase in die Gesichtsmitte. So, 10 uh, ist die letzte und beste Methode. Einfach starten. Das bedeutet nicht viel nachdenken, ob eine Sprache zu schwierig ist oder ob jemand das sagt, dass es zu schwierig ist. Mehr über dieses Thema wirst du in der Beschreibung verlinkt finden. Bis zum nächsten Mal.